Herzlich willkommen zur allerersten Folge Frag den roche Heute mit dem Thema Gewinnspiel. Und zwar geht es um die rechtliche Frage, zum Beispiel auch auf Facebook. Und ein Gewinnspiel, was zum Beispiel Werbecharakter hat, muss auch als solches gekennzeichnet sein auf Facebook und beziehungsweise vor allem auch erkennbar sein, wenn du jetzt zum Beispiel eine Uhrenboutique hast und die eine Uhr verlost, dann hast du natürlich auch Interesse daran, dass diese Uhr dann zum Beispiel bei dir im Shop abgeholt wird und du natürlich damit ein bisschen mehr Reichweite generieren willst. Dann ist ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel ein äh, Gewinnspiel veranstaltest, dann äh, brauchst du Teilnahmebedingungen und in den Teilnahmebedingungen sind zum Beispiel auch drin oder muss drin enthalten sein, wer ist der Veranstalter des Gewinnspiels, also zum Beispiel den Namen der Firma und die Kontaktdaten. Dann, wer darf teilnehmen, zum Beispiel, wenn das Gewinnspiel erst ab 18 Jahre freigegeben ist, dann äh, musst du das so hinterlegen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Dann, in welchem Zeitraum findet dieses Gewinnspiel statt? Also ist es äh, im Monat Januar, im Dezember oder was auch immer. Das heißt, dieser, äh, dieser Bereich muss definitiv definiert werden, so. Dann, was muss getan werden, um teilzunehmen? Das kannst du zum Beispiel so erledigen, indem du sagst, okay, geh bitte auf unsere Webseite, fülle das Formular aus und du nimmst automatisch teil. Das kannst du natürlich auch damit noch verbinden, dass du danach der Person ein Newsletter oder so zuschicken kannst, wenn aber unter der Bedingung immer noch Drin steht, dass eine Checkbox angeklickt werden muss. Die darf nicht schon angeklickt sein, sondern sie muss angeklickt werden, dass man den Newsletter auch noch bekommen will. Dann selbstverständlich, was ist der Gewinn, das heißt, was bekommst du dafür, zum Beispiel diese Uhr von Louis Vuitton oder wie auch immer. Entsprechend musst du das Kennzeichen, also das gewinnen kannst und dann, wie werden zum Beispiel die Gewinner bestimmt und eben auch benachrichtigt. Und da haben wir jetzt ein Problem, nämlich es gibt zwei Möglichkeiten, die Personen zu benachrichtigen. Zum einen auf Facebook, indem man zum Beispiel sagt, okay, du wirst auf Facebook benachrichtigt. Dann muss aber das Gewinnspiel auch nur innerhalb von Facebook stattfinden, weil sonst hast du ja Probleme, wenn die Leute dann auf der Webseite sind und auf der Webseite ihre Daten hinterlegen. Dann hast du natürlich nicht auf Facebook die Möglichkeit, die Person zu kontaktieren. Dann außerdem muss im Zuge des Datenschutzes auch noch darauf hingewiesen werden, wozu oder beziehungsweise dass du diese Daten eigentlich nur dafür verwendest, zu diesem Gewinnspiel. Das heißt, du darfst danach zwar schon den Newsletter verschicken, aber bitte immer auf die Checkbox achten, dass die angeklickt werden muss. Aber ansonsten darfst du die Daten nicht bei einem anderen oder einer anderen Möglichkeit verwenden. Du darfst der Person dann zum Beispiel keinen Brief zusenden per Post als Werbebrief zum Beispiel. Und dann gibt es noch zwei, drei Sachen, die du auf Facebook beachten musst. Zum Beispiel, also das ist nicht sehr viel, aber du musst ein bisschen was beachten, zum Beispiel dass Teile den Beitrag in deiner Chronik, dass das ein, ein Kriterium ist, das ist nicht erlaubt. Dann auch nicht einen Freund zu markieren oder zum Beispiel zu posten an die Chronik, also bei deinem Freund an, an der Pinnwand, ist auch nicht erlaubt. Was auch nicht erlaubt ist, einen Freund oder eine Freundin in den Kommentaren zu markieren. Da kommst du natürlich ins Problem hinein, wenn du zum Beispiel schreibst, äh, schick uns bitte noch oder schreib uns bitte, mit wem du diese Uhr dann auch noch teilen würdest, dann würden wir der Person noch eine zweite Uhr schenken bzw. eine zweite zur Verfügung stellen. Dann musst du explizit schreiben, dass du die, die Person nicht markieren darfst, sondern einfach nur erwähnen darfst. Und äh, das sind eigentlich so zwei, drei Dinge, die du dann auf äh, Facebook beachten musst. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Facebook ein Gewinnspiel machst, dann macht es natürlich Sinn, wenn wir jetzt das Thema der Uhr wieder aufnehmen, und eine Uhrenboutique hast, dass du natürlich auch eine Uhr über deinen Kanal entsprechend verlost. Das heißt, diese Uhr sollte dann auch entsprechend bei dir gewinnbar sein, bzw. abholbar sein. Es sollte eine Uhr sein, die vielleicht etwas teurer ist, eine Uhr, die nicht gerade nur 50 Euro kostet oder so, damit die Person, die da mitmacht, eben auch eine entsprechende Motivation hat, dir deine Daten abzugeben. Und das solltest du einfach ein bisschen beherzigen. Jetzt, wie kannst du das zum Beispiel machen, dass du geräteübergreifend und eben auch netzwerkübergreifend diese verschiedenen Gewinnspiele veranstalten kannst, beziehungsweise ein Gewinnspiel auf verschiedenen Plattformen veranstalten kannst. Das ist ganz einfach. Du gehst auf deiner Webseite und packst dort das Formular hin, wo die Leute sich eintragen müssen. Und dann kannst du das entsprechend mit einem Link lösen. Wenn du jetzt auf Facebook ein Gewinnspiel veranstaltest und sagst, hey, äh, like doch bitte diesen Beitrag. Wenn du möchtest, kannst du ihn auch noch teilen. Hilft dir aber nicht, dass du noch gewinnst oder beziehungsweise besser dargestellt bist für den Gewinn. Du kannst auch kommentieren und sagen, mit wem oder wem du diese Uhr am ehesten gönnen möchtest. Und dann kannst du das Ganze halt eben nur auf Facebook veranstalten. Da geht es dann auch um die Bewerbung auf Facebook und anderen Kanälen, wo du dann relativ eingeschränkt bist in der ganzen Sache. Deswegen empfehle ich dir, wenn du ein Gewinnspiel veranstaltest, dass du das immer dezentral veranstaltest. Das heißt, auf deiner Webseite, dort integrierst du entsprechend ein Formular und über dieses Formular sollen sich die Leute dann registrieren für den Wettbewerb. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, aber einfach nur registrieren für den Wettbewerb, ja, das macht jetzt zwar Sinn, aber ist nicht in meinem Sinn. Ich möchte, dass die Leute ein bisschen interagieren, dass sie, dass sie auch etwas dafür tun. Dann anerbietet sich zum Beispiel, dass wenn jemand eine Uhr hat, dass er sich diese Uhr irgendwie in Szene setzt und zum Beispiel sagt, hey, meine Uhr, ihr seht, ich habe eigentlich gar keine und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich diese gewinne. Entweder in einer Videobotschaft oder auch zum Beispiel in, äh, mit einem Foto, was man machen kann. Und das kann man dann teilen. Und was du zum Beispiel auch machen könntest, ist ein äh, Fotokontest über Instagram, dass du zum Beispiel sagst, äh, ich gewinne eine tolle Uhr als Hashtag nutzt. Hashtag ist das, wo du die Raute, dieses, äh, diesen Gartenhag, sagen wir hier in der Schweiz, Gartenzaun, <lacht> Und äh, den nutzt und sagst zum Beispiel, äh, ich gewinne jetzt eine Uhr und das ist dann der Hashtag und damit kann man das Foto dann entsprechend targeten und dann brauchst du im Hintergrund natürlich wieder Programme, die dann die ganzen Hashtags auslesen aus den einzelnen Netzwerken. Das also zum Thema der Gewinnspiele. Du siehst, es ist nicht ganz einfach, so ein Gewinnspiel zu veranstalten. Ich empfehle dir aber grundsätzlich immer, die Gewinnspiele auf deiner Webseite zu veranstalten, weil auf der Webseite kannst du dann zum Beispiel auch ein Facebook-Pixel oder Remarketing von Google Ads installieren und nutzen. Und deswegen empfehle ich dir, das über die Webseite zu machen. Das es also schon zum Thema Gewinnspiele. Wie veranstaltet man Gewinnspiele? Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Gefällt mir da oder abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn du das auf YouTube gesehen hast. Ich freue mich natürlich auch, wenn du dich in den Newsletter einträgst bei mir. Damit bekommst du immer aktuell die Folge. Sobald sie online ist, bekommst du eine E-Mail von mir. Das kannst du alles auf der Webseite entsprechend regulieren und Wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Durchführen des nächsten Gewinnspiels.